Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen und in diesem Quick-Tipp geht es darum, wie du im kalten Markt sponsern kannst. Also, wie sponsert man im kalten Markt? Zunächst mal, was ist der kalte Markt eigentlich? Ich mag den Begriff nicht ähm, ja, besonders, weil letzten Endes geht es ja darum, um ja, eine Beziehung zu Menschen aufzubauen und ja... Ähm, ja, das irgendwie finde ich den Begriff einfach nicht so wirklich angebracht. Ähm, der kalte Markt bezeichnet einfach eine Personengruppe, die dich noch nicht kennt, die du noch nicht kennst. Und es geht einfach darum, dass du ja, ähm, zu Menschen eine Beziehung aufbauen kannst, die du oder die bisher von deinem Angebot oder von deiner Person noch nichts gehört hat, wo noch kein Kontakt zustande kam. Ja, im Internetmarketing wäre das zum Beispiel, wenn eine Person ja, auf deine Webseite kommt und die hat eben vorher von dir noch nichts gehört, ja, sondern ist eben zum ersten Mal auf deiner Webseite, ja, ähm, dann spricht man da von kalten Traffic, ja. Also es sind, lange Rede, kurzer Sinn, es sind Personen, bei denen darfst du dir das Vertrauen erst noch verdienen, beziehungsweise das Vertrauen erst noch erarbeiten und es geht dann halt eben darum, dadru aus diesen Menschen im ersten Schritt Interessenten zu machen, Kunden und dann eben den äh, Vertriebspartner, in, die Person als Vertriebspartner einzuschreiben. Ja, so, und jetzt möchte ich dir aber nicht noch eine fünf schritte formel an die Hand geben, an der du dich orientieren kannst. Da kannst du einfach eine Google-Suche äh, machen, da gibt es äh, ja, äh, Informationen in Hülle und Fülle, sondern ich möchte es einfach, ja, so machen, dass du ja etwas hast, wo du ja speziell in deiner Situation ja für dich damit arbeiten kannst. Und deswegen solltest du dir einfach zwei Fragen stellen. Im ersten Schritt oder die erste Frage, die du, die du dir stellen solltest, ist, welche Schritte muss ich denn gehen? Ja, dass du dir einfach mal bewusst wirst, okay, wie sieht denn mein Prozess aus? Wie sieht es aus von der Kontaktaufnahme bis zum ersten Gespräch, über ein Telefonat, bis hin zur Einladung, zur Informationsveranstaltung oder was auch immer, dass du dir das einfach mal notierst und dir einfach mal so den Prozess klar machst und ähm, auch klar machst, okay, welche Einwände entstehen denn auf diesem Weg, welche Bedenken haben die Menschen, ähm, ja, wie, welche, welche Einwände muss ich regelmäßig äh, erneut ähm, be, ja, bearbeiten, ähm, um dann einfach im in, in zweiten Schritt dir die Frage zu stellen, okay, welche Schritte von diesem Prozess kann ich eigentlich automatisieren, dass ich mich nur noch drauf fokussieren kann. Am besten täglich neue Menschen in diesen Prozess eben zu bringen. Ja? Und da stell dir einfach mal einen bereits gewonnenen Kunden vor. Ich nehme an, du hast schon Kunden gewonnen und wenn nicht, dann stell dir einfach vor, ja, wie es äh, wäre, wenn du einen Kunden gewinnen würdest. Wie war der Ablauf vom Kennenlernen über das erste Telefonat, wie bereits eben schon besprochen, welche Einwände und so weiter hat ähm, die Person mit welchen Zweifeln trägt sie sich ja und welche Antworten könnte ich ihr geben bzw. gebe ich ihr in diesem, in diesem Fall. Trag alle Ideen zusammen, notiert dir deine Gedanken auf Papier und dann sieht dein Prozess vielleicht so aus. Ja. Ähm, Im ersten Schritt hast du ähm, vielleicht die Person. Äh, kennengelernt, du hast den Kontakt hergestellt, es ging vielleicht über einen Direktkontakt, ja, oder du, ihr habt euch im Café unterhalten, wie auch immer. Ihr habt dann Telefonnummern getauscht, dann hast du ein Telefon, da hast du mit dir telefoniert, hast den Termin vereinbart, ihr seid dann zum Termin hingefahren, du hast mit dem Interessent gesprochen, hast ihn dann auf der Informationsveranstaltung eingeladen, dann die Einwände behandelt und so weiter und dann letzten Endes den Partner entweder eingeschrieben oder halt nicht, ja. So, und jetzt könntest du dir im zweiten Schritt einfach mal überlegen, okay, wie kann ich denn diesen Prozess, den ich sonst immer äh, mache, wie kann ich denn diesen Prozess verbessern, damit einfach am Schluss, ja, mehr rauskommt und ich effektiver und effizienter einfach arbeiten kann, ja. Welche Teile von diesem Prozess kann ich zum Beispiel automatisieren? Und dann könnte der Prozess so aussehen, also der gleiche Ablauf, ja, nur du hast jetzt den Kontakt hergestellt, zum Beispiel über Direktkontakt ein persönliches Gespräch, aber du hast den Prozess schon so weit automatisiert, dass du, ja, zum Beispiel eine Anzeigenwerbung geschaltet hast und hast dort einen Link auf eine Landingpage, eine Lead Capture Seite gemacht, ja, oder hast einen Flyer gestaltet, wo du ebenfalls auf die Lead Capture Page verweist, wie auch immer, ja. Im zweiten Schritt kommt dann dieser Interessent. Das heißt, du, du lädst den Interessenten jetzt nicht mehr ja, direkt auf die Informationsveranstaltung ein, sondern du sorgst erstmal dafür, dass sie auf eine sogenannte Lead Capture-Seite kommt, wo du ihr etwas anbietest, das ihr Problem löst. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Hausfrau gesprochen hast die, und du hast festgestellt, die möchte ein paar hundert äh, Euro äh, im Monat einfach dazu verdienen, dann leitest du sie eben halt auf eine Seite weiter, ja, wo eben dieses Problem gelöst wird, wo sie weitere Informationen erhalten kann. Dann trägt die Person sich dementsprechend dort ein, hinterlässt also ihre mindestens ihre E-Mail-Adresse dort und fordert eben weitere Informationen an. Und jetzt startet eben dann dieser ja, automatisierte ja, Prozess. Vielleicht hast du aber auch mit der Person äh, vorher gesprochen, ja, und der, der Interessent bittet dich darum, weitere Informationen äh, zuzusenden. Dann kannst du natürlich direkt zum Beispiel über das Smartphone oder ja, ähm, oder also über das Smartphone sich die Person auf der Seite eintragen lassen oder ja, wenn du dir vielleicht. Vielleicht auf einer Visitenkarte bestätigen lässt, dass sie diese Informationen wünscht, dann einfach auch direkt über deinen äh, Anbieter ja die Daten dort hinterlegen und dann startet eben im Prinzip dieses Follow-up, also das kannst du über äh, E-Mail-Marketing super gut automatisieren und siehst dann auch immer, ja welche E-Mail, also je nach E-Mail-Marketing-Anbieter, aber die meisten haben das, siehst dann auch, okay, hat die hat die Person sich die Information angeschaut, in welchem äh, Step befindet sich die Person gerade, ja in welchem Step dieses Prozesses ist ist sie gerade unterwegs, welche Informationen besitzt sie und und und so und dann Sendest du eben automatisiert, du hast das Ganze einmal erstellt, einfach vertrauensbildende, vertrauensbildende Informationen zu und der Interessent durchläuft halt eben diesen Informationsprozess, baut dadurch Vertrauen zu dir und deinem Unternehmen auf. Und nachdem der Interessent dann den Prozess durchlaufen hat, kannst du ihn nochmal kontaktieren, ja, kannst die Person ja zum Webinar einladen oder wenn du offline arbeitest, halt, wobei ich immer eine Kombination aus beidem empfehlen würde, oder lädst halt die Person zu einer Informationsveranstaltung ein oder dann eben. Eben halt zu einem Beratungsgespräch, wo, du, wo es dann halt eben darum geht, ja, dann den Abschluss äh, zu machen und dann schreibst du eben einfach den neuen Partner ein. Der Vorteil ist, wenn du diesen Prozess ja automatisierst, ja, dann kannst du, ähm, dann kannst du. Ja, dich einfach darauf fokussieren, ja, Menschen in diesen Prozess zu rekrutieren. Ja. Das heißt, ähm, du musst nicht mehr jeden Step, ähm, du musst nicht mehr jedes Gespräch selbst führen, sondern du konzentrierst dich darauf, dein Marketing so zu verfeinern, so zu verbessern, dass immer mehr Menschen in diesen Prozess hineinkommen ja und ähm, konzentrierst dich dann hinten drauf, entweder, also entweder machst du den Prozess so, dass ähm, der, der, der Partner sich selbst einschreibt, ja, automatisiert, ja, oder dass du in, in ein persönliches Gespräch dann bekommst, nochmal die letzten Fragen klärst und dann hast du eben nur noch mit Interessenten zu tun, die bereits vorqualifiziert sind, die vorinformiert sind und was das bedeutet, das brauche ich dir ja nicht sagen, weil es ist ein Unterschied, ob du 20 Gespräche am Tag führen musst und davon sind 18 Menschen, äh, die gar keinen... die die noch gar nicht, die, die vielleicht gar kein Interesse an deiner Tätigkeit oder, oder an deinem Produkt oder an deiner Dienstleistung haben, ja, oder ob du vielleicht nur mit fünf oder zehn Menschen sprichst am Tag, die aber vorinformiert sind, wo du einfach ein konstruktives Gespräch führen musst und dann einfach nur noch ja, ähm, die Person dazu bringen musst, dass sie eben dein Produkt, deine Dienstleistung kauft oder ja, sich eben als Vertriebspartner bei dir einschreibt. Ja, das sind äh, zwei völlig unterschiedliche äh, Herangehensweisen und ähm, da kannst du einfach für dich entscheiden, was dir denn lieber wäre. Und ich gebe zu, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen stark vereinfacht, aber letzten Endes wollte ich dir damit einfach nur zeigen, wie wichtig ein Prozess ist ja? und ähm, wie du so einen Prozess mit Leben füllen kannst. Ja? Und ähm, letzten Endes geht es darum, dass du jetzt einfach anfängst, dass du startest, ja? weil ähm, du, du musst dann auch nicht im Detail äh, jetzt im Vorfeld schon kennen, diesen ganzen Prozess, sondern fang an, diesen Prozess Stück für Stück aufzubauen und immer wieder ja, zu verbessern, weil eins ist auch klar, und das soll eigentlich so diese Botschaft dieses Videos sein. Du brauchst einen Prozess, durch den jeder neue Kontakt gehen darf, ja. Und, das, und den du halt immer wieder, immer dann, wenn du ihn brauchst, ja. Tag ein, Tag aus praktizieren kannst, ja. Also, wichtig definiere jetzt deinen Prozess, schau, was du davon automatisieren kannst und dann leg los und optimiert den Prozess so lange, bis du deine gewünschten Ergebnisse dadurch hervorgebracht hast. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. Ja, ähm, ich werde ja auch den Link unterhalb des äh, zu, zu diesem Artikel unterhalb des Videos äh, verlinken. Und ähm, ja, wenn du weitere äh, äh, Tipps bekommen willst, dann trag dich einfach hier zum Beispiel über... Ähm, über diesen Link ähm, ja, in, meinen, in meinen Newsletter ein, hol dir weitere Informationen oder besuch eines meiner Webinare. Und wie gesagt, hinterlass mir einen Kommentar, wenn das Ganze für dich hilfreich war und wenn du ja, ähm, das Ganze für sinnvoll erachtest, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du das mit deinem Netzwerk teilst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg ähm, beim Umsetzen. Move forward, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.